Ähm, mein Name ist Christian Stein, ich bin von der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung. Wir sind sozusagen der Knotenpunkt und hier an der Universität und kümmern uns um die ganzen Lehramtsstudierenden. Und ähm, das war der Grund, warum Michael mich gebeten hat, hier dazuzukommen und zu dem Thema des Spickens noch so ein bisschen was zu sagen. Und Das Schöne ist, dass mir der nette Videovortrag eben alles so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Einiges wurde schon gesagt, das heißt... Ich wiederhole das auch nicht nochmal. Ähm, wir haben das eben bei den Fotos ganz schön gesehen. Äh, ein Foto hatte er leider nicht dabei, glaube ich. Das hatte aber in einem anderen Vortrag, den man online finden kann. Eine Uhr von 1910, wo ein findiger Mensch das Ziffernblatt entfernt hat und ähm, eine kleine Papierrolle eingebaut hat. Also die erste Smartwatch ist schon 100 Jahre alt. Dann konnte man nämlich dann den Spicker weiterdrehen und so tun, als ob man seine Uhr aufzieht. Also Spicken ist uralt ja, und ist vielleicht auch einfach so ein Grundparadigma von sozusagen Unterrichtssituationen. Weil es ist ja jetzt nicht nur so, dass das in Klausuren auftritt. Also ich erinnere mich an so den klassiker Vokabelabfrage, ne? so schön der Reihe nach. Und dann äh, fing jeder irgendwie an und guckte so ganz unauffällig in seinem Heft. So, hmm, Welche Vokabel wird denn meine sein, damit man die auf jeden Fall kann? Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht. Also Spicken ist etwas, das passiert in Situationen, die als Prüfung wahrgenommen werden. Da ist die Klausur sozusagen wirklich der Klassiker aber eben auch darüber hinaus. Also auch in mündlichen Situationen kann ich spicken. Ja? Ähm Jetzt wurde es eben schon so aufgeworfen, inwiefern ist das denn ein moralisches Ding, inwiefern ist das auch ein rechtliches, also wann ist es denn wirklich ein Betrug? Ähm weil man gaukelt ja eine Leistung vor, die man vielleicht gar nicht erbringt. Und dann sind wir eigentlich so ein bisschen bei der Frage, was soll denn das eigentlich? Also wozu prüfen wir denn, was wollen wir denn da eigentlich abprüfen? Mhm. Diese nette Bilderstrecke eben hat uns eins gezeigt und das zeigen auch wirklich ähm, Untersuchungen von amerikanischen Verhaltensforschern. Kreative Menschen spicken. Das liegt aber vermutlich daran, dass sie sozusagen sich... Eher, also vor sich selber rechtfertigen können, weil sie kreativere Argumente finden, warum das jetzt nötig gewesen ist, dass sie spicken mussten. So ein paar Sachen wurden angerissen. Ne? Mein Freund hat sich getrennt, mein Goldhamster ist gestorben, meine Katze hat eine Depression, alles schon gehört und deswegen konnte ich für die Klausur nicht lernen und deswegen habe ich mir halt so einen kleinen Zettel gemacht. Ähm, was man ebenfalls feststellen kann, ist, oder das ist, glaube ich, ein Schlüssel zu dieser Grundfrage, warum wird denn gespickt oder warum vielleicht spickt die eine Klasse in dem einen Fach mehr als die andere oder Schüler. Ja? Ähm, da muss man nämlich auch, glaube ich, nochmal sehr dezidiert drauf gucken, um welches Fach geht es, ähm, um welche Situationen, aber eins ist klar, ähm, es wird das Spicken wird vor sich selber eher gerechtfertigt, wenn eine emotionale Distanz zum Lerngegenstand oder auch zum Lehrer da ist. Wenn ich den da vorne eh nicht leiden kann. Oder wenn ich der festen Überzeugung bin, Mathe kann ich eh nicht. Ja, dann habe ich doch gar keine andere Wahl. Entweder ich fall durch, ja, oder ich mach, muss mir halt irgendwie was ausdenken, damit ich durchkomme. Also es ist da ein Problem, was eben viel mit der, schon mit der Person zu tun hatte und gar nicht mal so sehr mit Strukturen, glaube ich. Ähm, genauso spielen sozusagen verschiedene psychologische Aspekte mit rein. Angst, das Gefühl überfordert zu sein, fehlendes oder mangelndes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, es spicken auch Leute, die bräuchten das gar nicht. Es gibt auch regelmäßig die Leute, die gehen ja mit einem Spicker irgendwie in die Klausur rein und gucken gar nicht drauf. Aber wenn der Fall eingetreten wäre, ja, dann hätte ich ihn gehabt. Ich bin heute bei uns mal so über den Gang gelaufen, habe mal so die Kolleginnen und Kollegen gefragt und unsere studentischen Hilfskräfte. Hast du schon mal gespickt? Pff, ja, vollkommen, vollkommen ohne Probleme. So, äh, ja, klar, eine sagte sogar sehr schön, ja, aber relativ spät. Erst im Abi. Ich sage so, oh, ja, wenn dann richtig. Wenn es schief geht, dann ist halt direkt äh, Schicht im Schar. Ähm, kurze Umfrage. Wer von Ihnen hat schon mal gespickt? <lacht> ne? Also, <lacht> ja. War es in einem Fach, was Sie gern hatten? War es in einem Fach, das Sie gern hatten? Ja? Oh, okay. Oh, im Leistungskurs. Mm. Ja, aber auch das ist, ich finde, also Leistungskurs ist ja nochmal irgendwie eine besondere, sagen wir mal, Stresssituation. Ne? Da, der zählt ja besonders und, ja. Ähm, also, ich glaube, wenn man sich, so, man kann es sich sehr einfach machen und kann eben sagen, naja, der hat nicht gelernt und deswegen hat er einen Spicker mitgenommen. Ist mir ehrlich, zu einfach. Ist mir zu sehr schwarz-weiß gemalt. Ich glaube, da müssen wir genauer hingucken ähm, und ein bisschen mehr hinterfragen. Ähm, was ist denn da los und was ist vielleicht schon vorher passiert, dass eben diese Unsicherheit im Raum ist? Der Kollege hat es eben schon gesagt, ne? ist es vielleicht ein moralisches Problem und es gibt wirklich die Ansätze zu sagen, ähm, wenn man gemeinsam so eine Art Kodex erarbeitet. Früher nannte man das Klassenregeln. Ja, wir hauen uns nicht gegenseitig. Aber ähm, man kann das Spicken ja darüber thematisieren. Wie verhalten wir uns denn dazu und was sind denn die Sanktionen? Mal abgesehen davon, dass es irgendwie in die Zensur geht. Aber das aktive Thematisieren in einer Lerngruppe führt zu einem signifikanten Rückgang äh, an Schummelei. Das kann man wirklich feststellen, dazu gibt es die Untersuchungen. Wen ich Ihnen dazu sehr ans Herz legen kann, ist die Kollegin Latzko aus Leipzig, Verhaltensforscherin ähm, auch, ähm, die hat beispielsweise auch schön gezeigt, ähm, da wo sozusagen nur die reine Leistung und nicht die persönliche, die persönliche Entwicklung im Vordergrund steht, ja, da wird eher auf solche äh, Methoden zurückgegriffen, weil es hat ja auch gar nichts mit mir zu tun. Es hat irgendwie damit zu tun, dass ich irgendwas wiederkeulen und zum richtigen Zeitpunkt ausspucken kann. Wenn aber Leistungsüberprüfungen dazu genutzt werden, das persönliche Lernprofil oder das persönliche Leistungsprofil herauszuarbeiten und Lernenden zu zeigen, na, da musst du noch ein bisschen äh, weiterarbeiten und hier hast du eine Schwäche, was ist denn da los und sowas, dann geht auch das zurück, weil wir eben wieder eine persönliche Anbindung haben und weil die Lernenden eben auch merken, diese Klausur beispielsweise, die dient nicht nur dazu, dass sie eben etwas aufs Papier klatschen und dann ist es weg, sondern es kommt eben auch etwas zurück und es hat wirklich etwas mit Ihnen und Ihrer persönlichen Entwicklung zu tun. Und das ist ja eigentlich das, was wir mit Unterricht und Lehre doch erreichen wollen. Ähm, Frau Latzko hat, zeigt auch sehr schön, eben, dass Lernende sehr genau Wissen oder ein Gespür dafür entwickeln, bei wem kann ich spicken. Das ist die Sache mit dem Thematisieren, was der Kollege eben gesagt hat. Ja, wenn das jemand nie erwähnt, dann scheint es ihm ja egal zu sein, mal verkürzt zu sagen. Das ist sozusagen der Rückschluss, der da gebildet wird. Wenn es aber eben aktiv angesprochen wird, wenn darüber gesprochen wird, warum das auch nicht okay ist und was da vielleicht auch alles verfälscht wird und dass man damit auch dem Lehrenden ja die Möglichkeit nimmt, nachzusteuern. Ja? Also eine Klausur zeigt mir ja auch, ähm, ist das wirklich so angekommen, wie ich das wollte? Haben die das wirklich verstanden? Wenn die mir immer vorgaukeln, dass sie es verstanden hätten, dann mache ich doch meinen alten Stiefel weiter, weil ich glaube ja, es funktioniert. Ja? Also es wird dem Lehrenden ja auch die Möglichkeit genommen, sozusagen den eigenen Unterricht zu verbessern und ähm, ein Thema vielleicht nochmal anders anzugehen. Das fand ich ganz spannend, dass da, dass da wirklich so eine Art, ähm, ja, dass sich da so ein Gefühl einstellt. Was kann man also machen? Es gibt so die Sache mit dem Ehrenkodex, es ja, ähm, gibt so diese Sache in Yale, da geht der Dozent raus während der Klausur, weil die Studierenden in Yale eben Ihren Ehrenkodex haben und die gucken nicht ab, die spicken auch nicht, sagt man. Ich <lacht> ja. ähm, finde das aber ganz spannend. Also wie sehr ist das mit dem, also was ist das mit dem kann man vielleicht mit einem Vertrauensvorschuss was erreichen? Was passiert denn, wenn man das, also wenn das Vertrauen enttäuscht wird? Das muss klar sein. Also es muss schon klare Sanktionen geben. Und ich denke, dass man auch. Äh, mal sich darüber Gedanken machen könnte, wenn man nämlich Verhalten auf lange Sicht verändern möchte, dann muss es A, sofort in der Situation passieren wo, passieren, wo es festgestellt wird, aber B, muss es auch einen längeren Effekt haben. Also Klausur wegnehmen, schlechte Note, und dann ist das Thema gegessen, äh, dann verpufft der Effekt. Wenn man das aber dann eben weiterzieht, ja, ich rede jetzt nicht davon, dass dann irgendwie ein Schüler irgendwie sechs Wochen lang äh, sanktioniert wird, aber, sondern es wirklich nämlich mal den aktuellen Fall aufgreift und sagt, es gab es hier. Ja? Seitdem ich ein Plagiat in meinem Seminar entdeckt habe und das immer wieder zum Thema in Seminaren mache, kein einziger Fall mehr. Noch nicht mal mehr irgendwie kleine äh, sogenannte Bauernopfer, wo man irgendwie erst drei Sätze später die Fußnote setzt. Ja? Mit Blick darauf, dass es was mit Angst und mangelndem Selbstvertrauen zu tun hat, das sind beides Sachen, also Selbstvertrauen kann man aufbauen, Angst kann man nehmen. Angst kann man dadurch nehmen, dass man Bewertungen transparent macht, dass man Klausurstrukturen auch transparent macht und Aufgabentypen vorher immer wieder übt. Ja? Ähm, Sanktionen kann man auch vorher transparent machen und das eben durchsprechen und sei wenn, dann passiert das. Dann gibt es nicht nur eine schlechte Note, sondern dann gibt es irgendwie vielleicht auch weitere Auswirkungen. Ja. Ähm, Spicken gezielt erlauben kenne ich vor allen Dingen aus eher, sagen wir mal, technischen Fächern. Also ich weiß, das es hier in der Mathematik. Da gibt es äh, so gestempelte Karteikarten, die darf man sich vollschreiben und bei Mathematikern habe ich mich auch gefragt, was ist denn mit der Formelsammlung? Ist das nicht schon ein vom Verlag herausgegebener Spicker sozusagen? Ne? Ähm, also man kann Spicker schreiben lassen, vorgegebene Größe, für alle einheitlich und so. Ähm, die Frage ist wirklich, verändert sich dadurch etwas und zwar auf der richtigen Seite vom Tisch? Ich glaube nämlich, dass wenn wir Spicker schreiben lassen, dann verändern wir, also das ist so eine Methode, damit wir unsere Klausuren verändern. Ja? Aber es führt nicht dazu, dass der Lernprozess angeregt wird. Ja? Ähm, dann eher den Lernenden irgendwie zeigen, macht euch Lernkarten, die haben ungefähr die gleiche Größe ja? und arbeitet damit immer wieder und wieder. Ja? Ähm, was der, sozusagen der institutionelle Rahmen drumherum halt wirklich ermöglichen muss, ist, dass die Prüfung. An die persönliche Entwicklung gebunden ist. Ähm, einfach ist mir da eingefallen, wo das, sagen wir mal, schon immer so ist, in ganz vielen Prüfungen, nämlich solange man nicht in der Theorie ist, äh, ist das beispielsweise in Sport und in Kunst so. Da wird immer die persönliche, äh, also da geht es immer um die persönliche Leistung, und da habe ich auch nicht viel Chance. Wenn ich ein Bild malen muss, dann kann ich mir fünfmal das angucken, was mein Nachbar malt. Ich werde es niemals so malen können wie er. Ja, oder ich bin sowieso schon sehr, sehr gut. Ja. Und in Sport ist das ähnlich. Ich springe meine 80 Zentimeter hoch. Oder mehr habe ich nie geschafft. Nein. Ähm, also, aber das ist wirklich etwas, was ich jetzt schwierig finde für andere Fächer. Oder na, da muss man, glaube ich, genau hingucken. Und dann äh, steckt man auch schnell im Korsett von Vorgaben wie Lehrplan oder auch Studienordnung und Co. Ähm, wo das eben durchaus festgeschrieben ist, was soll die Prüfung eigentlich leisten. So, da ich mich auf den Teil vom Kollegen sehr freue, ähm, würde ich jetzt einfach meinen Mund halten und Sie fragen, ob Sie noch Fragen dazu haben, zu diesem kurzen Input zwischendurch. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Spicken beruht erstmal auf einer grundlegenden Unsicherheit, die aus verschiedenen Dafür gibt es verschiedene Auslöser. Das kann Angst sein, das kann wirklich unvorbereitet, äh, Unvorbereitetheit sein. Ähm, das kann ähm, auch sozusagen diese, diese Distanz zur, äh, zur, zur eigenen Person sein. Ne? Das Fach ist mir egal. Ja? Ähm, und damit, wenn wir diese Auslöser erstmal kennen, dann haben wir auch erste Ansatzpunkte, um dagegen vorzugehen. Ja? Ähm, Schüler werden immer sehr kreativ sein, wenn es darum geht, jemanden auszutricksen. Und im Zweifelsfall, und das ist ein Punkt, den man echt vermeiden sollte, im Zweifelsfall artet das wirklich in den Wettstreit aus. Entweder mit dem Lehrenden oder aber auch untereinander. Ja? Und das sollten wir eben vermeiden. Wichtig ist, denke ich, das wirklich zu thematisieren, offen zu legen, deutlich zu machen, wie kurzfristig das ist, dass eben damit auch die Möglichkeit genommen wird, nachzubessern und der kompletten Klasse irgendwie nochmal entgegenzukommen. Und im Zweifelsfall ist das Spicken meistens sowieso nur das Zünglein an der Waage. Bei Klausuren dauern viel zu lang, als dass ich mich da komplett durchspicken könnte. So.